Wollen Sie wissen, wo sich der allerbeste Startpunkt befindet, damit Ihre Beziehung glücklich wird? Okay, ich sage es Ihnen. Es ist der Moment, wo Sie aufhören, sich zu beklagen über die aktuell schlechte Beziehung und damit anfangen, etwas für das Glück beider Partner zu tun.